Willkommen zum kleinen Einmal 1 der Kostenrechnung. Unser Thema heute der Betriebsabrechnungsbogen. Der Betriebsabrechnungsbogen oder kurz BAB ist das Instrument der Kostenstellenrechnung. Damit werden die Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenstellen umgelegt. Wir schauen uns die Kostensituation eines Unternehmens an. Die erste und die dritte Position Materialkosten und Fertigungslöhne sind Kostenträger Einzelkosten, brauchen also in der Kostenstellenrechnung nicht berücksichtigt zu werden. Alle anderen Kostenpositionen sind Kostenträger Gemeinkosten und werden mithilfe des Betriebsabrechnungsbogens auf die unterschiedlichen Kostenstellen umgelegt. Die Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen ist in vielen Fällen problemlos möglich, weil für diese Kosten Listen vorliegen, mit denen eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Die 30.000 Euro Gehälter lassen sich mittels Gehaltslisten eindeutig den Kostenstellen Materialfertigung, Verwaltung und Vertrieb zuordnen. Die Verteilung dieser Kostenstellen Einzelkosten ist problemlos möglich. Für die Kostenstellen Gemeinkosten sind Schlüssel erforderlich. Das zentrale Instrument der Kostenstellenrechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen BAB. Es handelt sich hierbei um eine Art Tabelle, in deren Spalten die Kostenstellen stehen und deren Zeilen die Gemeinkosten darstellen. Jede Gemeinkostenposition wird jetzt, ähnlich wie bei den eben diskutierten Gehältern, mit Schlüsseln auf die Kostenstellen umgelegt. Es wird summiert und in der letzten Zeile des BAB erhalten wir die Gemeinkosten aller Kostenstellen. Für diese Zahlen sind dann auch die Kostenstellenleiter verantwortlich. Im nächsten Schritt, insbesondere in der Kostenträgerrechnung, müssen dann diese Kostenstellenkosten auf die einzelnen Produkte umgelegt werden. Jedes Produkt unseres Unternehmens beansprucht die verschiedenen Kostenstellen unterschiedlich stark. Die Quantifizierung dieser Beanspruchung geschieht mittels Gemeinkostenzuschlagsätzen. Zur Berechnung dieser Schlüssel dieser Gemeinkostenzuschlagsätze haben sich gewisse Bezugsgrößen etabliert. Die Bezugsgröße für die Materialkosten sind die Materialeinzelkosten, in unserem Beispiel also 100.000. Der Materialgemeinkostenzuschlagsatz, der Schlüssel zur Verteilung der Materialgemeinkosten auf die einzelnen Produkte, errechnet sich also wie folgt 14.950 Materialgemeinkosten durch 100.000 Materialeinzelkosten ergibt 14,95%. Jedem Produkt werden entsprechend seiner Materialeinzelkosten 14,95% der Materialgemeinkosten dieser Kostenstelle zugeschlagen. Die Bezugsgröße für die Fertigungsgemeinkosten sind die Fertigungslöhne. Wir berechnen den Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz zu 34.150 durch 70.000 gleich 48,79%. Die Summe aus Materialkosten und Fertigungskosten, jeweils Einzel- und Gemeinkosten summiert, ergibt die sogenannten Herstellkosten. Diese betragen in unserem Beispiel 219.100 Euro. Diese Herstellkosten sind nun die Bezugsgröße für die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten. Für den Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz ergibt sich durch Division der 21.550 Euro durch 219.100 Euro 9,84%. Der Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz ergibt sich durch Division der 17.350 Euro durch die Herstellkosten zu 7,92%. Jedes Produkt, jeder Kostenträger unseres Unternehmens wird also an den Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten zu 9,84 bzw. 7,92% beteiligt.